Gina ist tot. Am Tag vor Heiligabend unterbrach ein lauter Knall den Rhythmus der Kolben und brachte den Tanz zu einem Stillstand. Leider, wie sich herausstellte, war der Schaden mehr als nur ein abgebrochener Stöckelschuh. Deswegen haben wir einen ganz besonderen Priester geholt, um dem Auto ein letztes Mal auf Wiedersehen zu sagen. Und nun sind wir hier, um Abschied zu nehmen. einem unseren guten Begleiter aus Italien, dessen unsagbare, unvollkommene Technik zu einem kapitalen Motorschaden geführt hat. Deswegen, wir segnen ihn nochmal, Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zu Staub. Jawohl, gesegnet seist du. und. Äh, wir werden dich nicht mehr sehen, es sei denn ein neuer Motor, das Herz wird verpflanzt. Und den Jochen wünschen wir natürlich viel Spaß beim Zu-Fuß-Laufen in nächster Zeit. <lacht> Tja, aber was Frankenstein kann, das können wir auch. Da wird ein neuer Motor reingebaut. Ja, hört, gar nicht, hört gar nicht auf den Holger. Und das ist ja, übrigens weg. die nächste Krücke. Guck mal das Zeichen an, was da vorne steht. Ist das nicht auch ein Alpha? Er ist auch kaputt, oder? Sieht so aus, da ist oh. ein kleines, äh. Ganz kleines Brössler. Ja. Der Lack ist noch schön, finde ich. Ja, aber das ist nicht meiner, gell? Ja, Nö, gut. das ist meiner, der muss zum TÜV, äh, jo.